Hallo, willkommen zum zweiten Part des LWJGL Tutorials auf diesem Kanal. Heute werde ich euch näher bringen, wie man ein Fenster erstellt, in dem dann die Objekte angezeigt werden. Um das zu erzielen, werden wir als allererstes ein Paket erstellen. Java-Pakete werden meistens so benannt, indem man zuerst die Buchstaben des Landes schreibt, dann den Namen des Autors und dann das Paket, das man möchte, also in meinem Fall Main. In diesem Paket werde ich erstellen eine Klasse mit dem Namen MainClass und mit dem public static void main. Ich werde mir als erstes die nervigen Abstände rauslöschen und habe nun die Grundstruktur eines Java Programms. Die Bibliotheken vom LWJGL sind bereits importiert worden und als Java References eingestellt, um nun ein Fenster zu machen. Machen wir zuerst eine Try-Catch mit dem LWJGL Exception. I. Diese werden wir importieren und im Try schreiben wir ihm jetzt display.setDisplayMode Display Mode New Display Mode 800 600 Und das ist jetzt die Bildschirmauflösung, die wir damit erzielen. Ein 800 x 600 Fenster wird damit erstellt. Danach set Title mein Spiel. Das ist der Titel des Fensters und in der Catch machen wir system.out.println i.getMessage .e und System.exit1 Wenn man SystemExit aus, ausruft mit einem 1er, heißt das, dass das ein Error stattgefunden hat. Und mit einem Nuller heißt es, das, dass es eine normale Beendung ist. Wenn wir das jetzt aufmachen, bekommen wir gar nichts anscheinend. Ja, weil ich vergessen habe zu machen. Display.create Was stimmt da nicht? Okay, stimmt. Die. Und jetzt bekommen wir kurz ein Fenster und das schließt sich nachher wieder. Jetzt müssen wir nämlich eine While Schleife machen. Nein, schau mal. Jetzt müssen wir nämlich eine while-Schleife machen, und wir schreiben while not display, dot is close requested Also falls, solange die, das Display nicht aus aufgefordert wird, sich zu schließen, führen wir etwas aus. Und nachdem diese while-Schleife beendet wurde, also wenn close-request re, close gesendet wurde, schreiben wir systemexit null Was ich noch vergessen habe, ist, dass immer bevor wir die das System verlassen, müssen wir si Display.destroy schreiben. Das machen wir hier auch. Jetzt sollte ein Fenster entstehen, das gar nichts macht. Um jetzt einen etwas darin zu zeichnen müssen wir okay da gehört zuerst noch ein gl clear gl color buffer bit gl depth buffer bit und zuerst noch import static dot opengl gl11.everything damit diese funktionen auch funktionieren und nach dem gl -clear -display -update. Und jetzt sollte es funktionieren ja jetzt haben wir ein fenster das können wir bewegen und danach wenn wir jetzt noch was machen können wir darin auch ein viereck zeichnen dazu müssen wir zuerst eine orthografische matrix aufsetzen um das zu tun, müssen wir eingeben gl Matrix Mode, gl underscore um, display, nein, gl, ah, ja. gl underscore projection. So, ohne Prentices. und um, das ist jetzt der Einstellungsmodus in dem wird in die Projection Matrix reingeschrieben das ist die Matrix die dann die das ganze auf dem Bildschirm ausgibt und jetzt müssen wir am Ende noch gl matrix mode gl model view schreiben danach wird es wieder so eingestellt dass es angezeigt werden kann die beiden darf man auf keinen Fall vergessen, sonst kommt ein kompletter Unsinn raus. Und da kommt jetzt rein, gl awful. left ist 0, right ist 800, bottom ist 600, top ist 0, senior ist 1 und c ist minus 1. Das heißt jetzt, auf, auf der linken Seite des Fensters ist der, der räumliche Punkt 0, auf der rechten 800, weil das Fenster 800 Pixel breit ist. Auf der unteren Seite des Fensters ist der 600 Punkt und auf der oberen der 0. CNIR ist das, was vor der Kamera ist und fahr ist das, wie weit die Kamera sehen kann. Bis zu welchem Punkt. Um jetzt ein Viereck zu zeichnen, schreiben wir GL Begin. GL Kurz. Die Vierecke und danach gl. End. Und jetzt müssen wir die Koordinaten angeben, in denen das Quad gezeichnet wird. Das machen wir mit gl. Vektor. Vertex. 2f. 100. 100 ist die erste Koordinate und wir müssen immer im Kreis gehen. Also, noch nicht kurz. Die erste Koordinate ist in dieser Ecke. Danach gehen wir rüber, zeichnen die zweite Koordinate. So runter, dritte Koordinate, nach links, vierte Koordinate und dann zeichnet sich das von selber. Wir müssen in dieser Reihenfolge die Koordinaten angeben. Insgesamt vier eben. Da kann man sich das gleich kopieren. Also das zweite ist um 100x größer, wenn das Quad 100, 100 Pixel sein soll. Das zweite ist x und y 100 Pixel größer. Und das ist nur y 100 Pixel größer. Wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir ein 100 Pixel großes Viereck. Das war's jetzt heute fürs Erste und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.